Hallo und herzlich willkommen bei Nosterafo TV. Mein Name ist Robin Nosterafo und ich bin heute Ihr Führer. Hier gibt es viele schöne Sachen zu sehen. Unsere Flasche Crew besteht aus mir, Kameramann Herodes, Mädchen für alles Anna, Casanova Kalle und Daniel. Äh. Zusammen machen auf diesem Kanal ja. manchmal auch ein paar Außerdem machen wir in letzter Zeit immer mehr Charaktere und Gangster. Ja. Real life. Dann gibt es da noch unseren Kanal mit dem wunderschönen Namen Nostera Dieser ist nicht einfach die Reste-Rampe für unsere Outtake und Behind-the-Scenes-Clips, sondern hat auch einige eigene Formate. Einige von euch kennen sicher noch Pink Battle, das gibt's jetzt dort. Außerdem Shitty Tutorials, Expect the Unexpected und zu guter Letzt noch das Nosterra Feedback. Das ist ein Format, bei dem wir eure Fragen beantworten. So ungefähr alle zwei Wochen werden wir ein Video hochladen. Die Play Playlist ist unter fast jedem unserer Videos verlinkt. Da könnt ihr reingucken, klickt auf den Link. Und ihr müsst einfach nur eure Frage unter das letzte in dieser Playlist posten und im nächsten Feedback wird es dann beantwortet. Okay. Dann gibt es noch meinen deutschen Kanal. Dort gibt es kritische Videos. Sevi Schneich, Knu und Schieves. Dann gibt es noch Borderline TV, auf dem zurzeit jeden Tag ein Video hochgeladen wird. Four Ankles, First-Person Skateboarding, um Tutorials und diverses Gelumbe. Und zu guter Letzt gibt es dann noch den Kanal Nostra Fotz, auf dem laden wir deutsche random shit videos hoch. So ganz ohne Konzept einfach drauf los. Warum machen wir das eigentlich, Herr Hodes? Wisst ihr eigentlich, wie YouTube entstanden ist? Die Leute haben in die Kamera gesprochen, weil sie was zu sagen haben. Ach Scheiße, Robin, nimm du wieder! Wenn ihr außerdem Cosplay oder so seid und uns für ein Video ein Kostüm schenken oder ausleihen wollt, schreibt uns einfach eine private Nachricht. Wir lesen sowieso alles. Aus dem fast alles wie dir so eine kreative Konsistenz? Das heißt, man darf sie beliebig oft kopieren. Und ohne kann solange wir als der verliebt und werden. Und zum Schluss seht ihr, woran wir gerade filmen, allerdings dauert das noch ein bisschen, bis wir dann in Amsterdam noch gefilmt haben, Hafen und so, ihr versteht. Da machen wir nämlich demnächst eine Public Prank Compilation. Amsterdam. Ansonsten ähm, könnt ihr hier nochmal auf den jeweiligen Kanal klicken, wenn ihr wollt, oder ihr klickt hier weiter nochmal ein paar Playlists verlinken, wenn ihr die Anmerkungen anhabt. Ansonsten ist natürlich unser Motto, ordering people to subscribe to What is supposed to mean? Das gilt natürlich auch für Daumen hoch und so. Also ihr werdet sicher nie erleben, dass wir um sowas äh, betteln oder euch äh, ersuchen, da irgendwelche Knöpfe zu drücken. Scheiß drauf, macht was ihr wollt, ähm, klickt an oder nicht. Ansonsten war es das auch. Ich habe jetzt übrigens auch Twitter. Los, folgt mir. Ja. Wo geht's hin? Folgt mir, kommt mit. Wo geht's hin zum Schön, folgt mir. Ja, so macht ihr es gut. Mann, um, mehr. mir.